So wie es aussieht, sieht ganz gut aus. Willkommen, liebe Zuschauer, liebe WoW-Schnuggis und Schnuggelinchens. eines Tages, um sich diese Macht zu sichern. Stattdessen hat sie das Undenkbare getan. Nun ist niemand mehr sicher. Okay. Gibt das für euch einen Sinn, Lord Admiralin? Der besagte Kessel liegt hinter dem Fluss der Seelen. Ich glaube, Bane wird dort festgehalten. Dann haben wir ein klares Ziel. Noch ist nicht alles verloren. Noch nicht. Aus den Mäulern des Wahnsinns den Helm der Herrschaft einzuschätzen, war nicht gerade ein angenehmes Erlebnis. Die darin an enthaltene Magie ist verstörend für die Verstorbenen. Ich bin froh, dass ich ihn euch zurückgeben kann. Die Ritter der schwarzen Klinge werden wir können diese Seelen nicht ihren Schicksal überlassen. Die restlichen Truppen halten hier die Stellung. Gebt Bescheid, wenn ihr diesen Portalstein findet. Danke, ist okay. Mach mal. Mugreen. Ich werde tun, was ich kann. Den Fluss entlang. Unser nächster Schritt liegt auf der Hand. Wir müssen zu Zowals Kessel. Über diesen furchtbaren Ort habe ich viele fantastische Gerüchte gehört. Es ist eine Art Schmiede, die auf der anderen Seite des Flusses der Seelen liegt. Ich selbst war nur ein paar Mal dort. Aber ich habe gesehen, dass einige Soldaten Bane dort gefangen gehalten haben. Na, dort gefangen halten ist das Glück uns Holz dann ist es vielleicht noch in der Nähe sobald es sicher ist suchen wir den Portalstein vor dem der Schemen gesprochen hat überquert die Brücke des Gorgoa des Flusses der Seelen wir alle haben unsere Dämonen sei So, jetzt müssen wir hier hoch wieder mal. Hier hoch, runter und rüber. Also, etwas, Was ist das? Immer noch keine Spur von Tyrande. Wir dürfen sie nicht in diesem Albtraum allein lassen. Ja, ah, da aber wir schlecht. wissen nicht, wie wir sie finden sollen. Wir versuchen es, aber dieser Portalstein könnte der einzige Weg hieraus sein. Wenn es einen Weg aus dem Schlund gibt. Gibt es auch einen hinein? Wir werden zurückkehren. Ja, da geht es jetzt schon ein Stückchen weiter über. Hier, den Fluss der Seelen soll ich überqueren. Halt, ich höre, wie sich ah. etwas regt. Eure elenden Seelen werden die Dunkelheit nähren. Hela. Ihr nee, wurdet doch recht gründlich von ehelenden Champions geschlagen, Hexe. Hela. Für diese Beleidigung bezahlt ihr meine Schlundgebundenen werden den Himmel eurer Welt verdunkeln! Für Azeroth! Troll! Erträgt! Er inmitten der Seelen der Verdammten! Ach, jetzt ist sie sauer, aber klar. Was ist das für ein Wahnsinn? Dieser Lärm ist unerträglich. Ja, ich you weiß. Know. Wir gehen dann über jetzt. Schnell. Aufgabe abgeschlossen. Entkommt dem Fluss. Schaut. Seht nur da oben. Was begehrt Ist ihr von der Tochter der See, der Kerkermeister? Er hat Bane. Die als. So. Hey, nein! Seine Wunden heilen, aber sein Geist bleibt geschwächt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich vielleicht schon. Weit weg von hier. Mensch, kann man da nie die Quests annehmen oder das die gleich abhauen? Grüße. So. Es war dumm von mir, meine Axt nach dieser Seehexe zu werfen. Wir müssen einen klaren Kopf bewahren. Die kommende Schlacht wird nicht einfach. Ich brauche eine andere Waffe für den Kampf um den Portalstein. Sieht aus, als hätten diese Soldaten jede Menge Waffen. Halten wir die Augen nach etwas aufs, auf, das ich benutzen kann. Für Azeroth. Genau. Ach, toll. Eine Armbrust? Hm. Ich sehe meinem Gegner lieber in die Augen. Sie hat ein ordentliches Gewicht. Aber schauen wir, was wir sonst noch finden. Er sein. Blut befleckt die Klinge noch immer. So, mehr als körperliche Wunden. Wir können nur hoffen, dass einer der Zauberer hier für Bains Fluch verantwortlich ist. Weiter. Ein Glück, dass wir den Zauberer gefunden haben, der für Bains Fluch verantwortlich war. Gut. Euch den Weg Passt hier die Waffe? Ja, das ist suchen schön. Wir, wir suchen weiter, Thrall, alles gut. Eine taugliche Waffe. Allerdings habe ich nie verstanden, was die Allianz an Schwertern findet. Hm. Zu viel Klinge, zu wenig Heft. <lacht> Also, Thrall, jetzt hoffe ich, dass wir deine Waffe finden. Ist ja schlimm. Wenn Thrall nicht mitkämpfen kann, nur weil die Waffe nicht stimmt. Schön, jetzt such mal. Und? Oh, Besser als nichts, schätze ich. Sehen wir uns weiter um. Ey, wo muss ich jetzt nur alles hin? Ich hab doch jetzt alles durchgeschaut. Ja, ich weiß, das war ja klar. Da hinten haben wir noch was. Hoffentlich ist es da drin. Huh? Thralliline Ja, gefindet. Ganz am Anfang. Nachdem wir den Dolch endlich haben, braucht es unser aller Willenskraft, um die Verbindung der Waffen zum Oberhäuptling zu trennen. Jaina, Anduin und ich werden alles tun, um Banes Geist stabil zu halten. Ihr allein müsst euch also um das kümmern, was der Bruch der Klinge entfesselt. Seid ihr bereit für diese Aufgabe? Joa. Auf alles gefasst, wenn ich die Klinge zerbreche. Dieser Fluch zerreißt deine Seele. Ihr müsst es besiegen. Schnell. Ja, das habe ich gerade pennt. Entschuldigung. Ey. Schleicht die mit deinem Schrott? Ach, das ist so schön. Jetzt gibt es nur einen Blitz. Durch, Lasst nicht zu, dass der euch holt. Irgendwie kratzt der mich nicht mal, oder? Wahnsinn. Wahnsinn, was der Schattenpriester alles aushält. Ein Stoffträger. Also nicht mit Platten und Ketten und so, sondern mit Stoff. Und Schild. Schild, genau. Ja, wir haben es geschafft. Bane, hört ihr mich? Bane! dachte das ist mein ende wäre es fast gewesen wäre nicht dieser champion dann gilt euch mein ewiger dank die tauren schön ich bin Bane, sohn von kern ohne eure hilfe wäre mein körper und mein geist wohl auf ewig an diesem von allen verlassenen ort gefangen ich verdanke euch mein Leben, Rachel, und ich werde bis zum letzten Atemzug kämpfen, um diese Schuld zu begleichen, genau. Ich wünschte, ihr könntet euch länger. Aber wir müssen los. Verstanden. Geht voran. Kontrolliert eure Macht. Wir suchen einen Portalstein jenseits des Kessels. Habt ihr ihn gesehen? Ich habe auf dem hohen Grat einen uralten Steinobelisken gesehen. Er schien unbedeutend. Die Truppen des Kerkermeisters haben ihn ignoriert. Was meint ihr, ist er? Unser Weg hier heraus, hoffen wir. Hm. Vor uns liegt ein langer Weg. Wir sollten uns vorbei auf die Kommando. Werde ich euch von neu... Aha, okay, mach mal. Ich weiß, was getan werden muss. Ach, die Truppen des Kerkermeisters sind endlos. Wir können sie nicht alle besiegen. Jaina, könnt ihr uns vor ihnen verbergen? Mein Zauber wird uns an den meisten seiner Wachen vorbeibringen. Aber einige werden ihn durchschauen können. Bleibt bei mir. Sie dürfen uns nicht bemerken. Wartet. Vorsicht! Diese Augen können meinen Zauber durchschauen. Mhm. Die Armee des Kerkermeisters reicht an die der Legion heran und wirkt noch größer. Mhm, das sind die Patrioten. äh, Patriolen, wo uns hier... Oh, da gehen wir jetzt schnell vorbei. Seelenströmen in den Schlund soll die immer nur warten. Von Azoot, Deinor, aus jenseits unserer Vorstellungskraft, alter, alle ihr seid so lahm, hey. um zu Waffen für den Kerkermeister geschmiedet zu werden. Trotz allem, <lacht> getan, so viele in den ich nie gedacht, sie sich Azoot, hart, nicht alle durcheinander um zu Waffen für den Kerkermeister geschmiedet zu werden. Trotz allem, was Silvanas getan hat, hätte ich nie gedacht, dass sie sich an so etwas beteiligen würde. Ja. Plattform davon. Das muss der Portalstein sein. Wir müssen ihn erreichen, bevor der Kerkermeister etwas bemerkt. Ah, hier. Ich glaube, der hat schon was bemerkt. <lacht> Geheimnisvolle Verbindung. Der erodierte Portalstein reagiert auf Eure Anwesenheit. Aha. Aktivieren. Ich glaube nicht, dass der Stein auf uns reagiert. Er reagiert auf den Champion. Hm. Der Champion. Ich grüße euch. Wenn wir diesen Portalstein aktivieren, können wir vielleicht endlich von hier verschwinden. Genau. Aktiviert den erodierten Portalstein in Kurus. Okay. Wenn der Kerkermeister unseren Plan durchschaut, schickt er seine Streitkräfte. Wir haben nur eine Chance, wenn wir sie in Schach halten, bis der Portalstein aufgeladen ist. Oh je. Oh je. Achso, der lädt jetzt automatisch auf und wir müssen jetzt dabei den Stein angreifern schützen oh mein gott seht ihr das und auf mich gehen sie natürlich auch schon, war ja klar wo oh, haben wir eigentlich gedankenexplosion ja. Nein, nicht immer auf mich. Also wenn unten drunter was aufploppt, muss man schauen, dass man weggeht. Das sind meistens so nette Sachen, die wehtun. Ach Mensch, immer diese Ziele. Wir haben bereits Armeen wir geben Richtig. Ich Ziel. ah, also die über die Hälfte haben wir jetzt schon. Nicht genau. Den hau jetzt alle Schattenwurfschmerzen drauf. Das tut dann auch nach einer Zeit. Und Schatte! Vampirberührung. Vampir berührung Und nochmal vampir -Berierung. Hey! Gibt's ja wohl nicht hier. bin ja fast fertig. Jaina, etwas stimmt nicht. Der Portalstein lädt sich nicht mehr auf. Der Stein reagiert auf euch. Versucht ihn zu aktivieren. Wir halten die Armee des Kerkermeisters zurück. Der Portalstein scheint auf etwas zu warten. Er streckt die Hand aus und berührt seine Oberfläche. Quest beenden. Und? Und? Und?